Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video, hier auf Popel mit Zucker. Heute spielen wir wieder Nine, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Äh, und ich brauche ein drin. Tja. Äh, wir haben letztes Mal aufgehört mit dem Submarine Ending, was ziemlich böse war, weil einfach alle sterben. Mich interessiert jetzt mal, wer der Täter war, aber das finden wir noch raus. Äh, ich drücke mal kurz auf Continue, weil ich muss kurz gucken, welchem Tree wir folgen gerade. Äh, das heißt, ich lag kurz meinen Speicherstand mittendrin und wir wechseln auf den Tree. Weil ich glaube, dass der Tree nämlich leer ist. Äh, und danach würde ich nur einen bestimmten Weg folgen. Okay, ich merke, mein, ich soll vielleicht mal das Licht im Zimmer anmachen. Nachher wird es ziemlich schnell dunkel. Äh, jetzt ist die Frage, ob ich dem True Ending oder dem Knife Ending mal folge. Und ich glaube, ich gehe auf das True Ending. Und danach aufs Knife Ending. Ich glaube, wir haben noch drei Enden offen. Und eines davon muss ich zuerst das True Ending spielen. Ich mache mal ganz kurz mein Licht an. Einen Moment. So, Entschuldigung. Also, ähm, eben, wir skippen hier mal ein bisschen durch. Ich gehe mal auf den Flowchart. Und wir können hier hin skippen. Aber wir können auch einfach sagen, wir gehen auf die Tor Nummer 5. So und jetzt sollte mein Flowchart da durchgehen. Jawohl. Dann.. Nein. Dann muss ich gucken. Weil jetzt bin ich auf den 5er Flow. Das ist cool, wenn wir das so schnell machen können. Und das heißt, ich muss durch einen Achterflow Flow durch. Und jetzt bin ich hier unten. Und hier müsste ich mich jetzt für die Nummer 6 entscheiden. Und das habe ich noch nicht gemacht. Also müssen wir da wieder folgen. Ja, alles, alle Teile. Ich gehe wieder auf den Adventure Mode, Entschuldigung. Finde ich immer noch cooler. Ja, ja. Schneller geht es leider nicht. Wir müssen jetzt hier durchskippen. Jetzt schlägt er nochmal vor, wer was gesagt hat. Ich finde das mit dem Tree wenigstens angenehm, dass wir den so schnell durchskippen können. Jetzt müssten wir aber... Genau, hier sind wir durch die Tür Nummer 5. Hier durch Tür Nummer 8. Das ist 5, 8 und eben wir gehen jetzt durch die Nummer 6. Dann kommen wir wahrscheinlich hier runter. Weil das ist ja Tür Nummer 1 und dann müsste das Tür Nummer 2 sein eigentlich. Jetzt einfach von der... ich komme da nicht. Ich muss da schnell außen rum. Nein, das ist Outside the Showers. Okay, hier kommen wir gar nicht zum 2, dass ich das zählen kann, weil das 2 einfach gezwungen ist. Ja, ich bring dich um. Ja, das können wir ja noch. Und dann nehme ich einfach Wunder, weil das ist ein recht langer Tree, den werde ich nicht heute durchspielen. Und wahrscheinlich ist, weil ich ähm, die 5-8-6-Kombo mache, gibt es ein Knife-Ending, 1 links oder rechts. Äh, gibt es True-Ending, wahrscheinlich links wegen drei Storylines. Und würde ich ähm, würde ich irgendwie 5-7-6 machen. Moment, ihr seht, das so. Wenn ich 576 machen würde, gibt es wahrscheinlich rechts das Knife Ending. Äh, eben, jetzt folge ich einfach der untersten Linie das 586 Ding. Um das um das hellrote Safe Ending zu kriegen. Danach würde ich den 4-7 machen, dass ich vom Operating Raum rauskomme. Und mich da dann für 6 und danach fürs 2, äh, fürs 1 entscheiden. Und dann sollte ich eigentlich alle Endings so durchhaben Genau. Gut, ähm. Gut, habe ich drüber geredet. Äh, nicht gut, ja, ich soll es vielleicht gucken, dass sie sich nicht gleich verhauen. Aber wie auch immer, wir checken jetzt mal die zwei neuen Räume aus. Weil das ist jetzt die Steam Engine und der Cargo Room, also der äh, Maschinenraum und der Li Lagerraum. Ja, ich kenne das, danke. Wir müssen jetzt durch Tür Nummer 6 gehen. Nochmal Triple-Checking, jawohl, Nummer 6. Ich möchte durch Tür Nummer 6 gehen. Das ist ein Problem. Ähm, keiner dieser Team kann durch die Türen gehen, die sie wollen. Ich glaube und ich nehmen Tür Nummer 1. Lotus und ich haben Tür Nummer 2. Das sind nicht genug Leute, um durch eine nummerierte Tür zu gehen. Äh, die Quersummen geben auch keinen Sinn so. Wir haben die ähnlichen Probleme. jun jun und ich gehen durch Tür Nummer 6. Aber unsere, unsere Quersumme ist 5, ich sage mit Digitalwurzel, also Quersumme. Ähm, wenn wir die Tür öffnen wollen, müssen wir eine 1 haben. Verdammt, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Ähm ja, ich muss aber auf das 6 ähm leider beharren. Wieso gehen sie 7 und Lotus und nicht durch Tür Nummer 1 mit mir? Was ist mit mir? Ist das nicht offensichtlich? Hat nicht eine der Teams gerade sich beschwert, dass sie keine Eins hatten? Du meinst, ich soll zu Santa's Team? Ja. Okay, dann gehe ich durch Tür Nummer 6. Wenn wir das, hier, Clover vor, vorgeschlagen haben, machen, können wir alle durch eine nummerierte Tür und niemand bleibt zurück. Das klingt für mich nach der logischsten Lösung. Seven, Lotus, was denkt ihr da? Ich habe kein Problem damit. Ich auch nicht. Okay, dann, dann passt das ja. Sehen Wir, äh, wir sehen uns später. Warte, Clover, gehe nicht alleine. Ich gehe dann auch. Ja, passt auf euch auf. Äh, wir sollten gehen. Ja, ich stehe jetzt Hardcore auf das True Ending. Ich will endlich wissen, was die Wahrheit ist. Jetzt nach dem Submarine Ending vor allem. Das ist Deck E. Das sollte eine Tür sein am Ende des, das eine Tür sein, am Ende des Ganges des Flurs. Okay, dann lass uns gehen. Die haben wir ja entdeckt mit June zusammen. Da ist sie. Seid ihr bereit? Ja, dann gehen wir. Okay, ich habe jetzt vier Stimmen lang. Ich habe Ace, Junpei, Santa und Jun. So. Ich hoffe, ich kriege das halbwegs hin. <lacht> so, und jetzt sollte, äh, Hey, ich habe es gefunden, Das ist genau da. Das ist dead wahrscheinlich. Ja, genau, und jetzt gehen wir diesen Mittelweg. Und danach kann ich skippen hier. Ähm, eigentlich alle Wege danach durchskippen. Ich werde diesen hier einfach noch der zwecksmäßig machen, weil ich brauche die Nummer 2 nicht mehr. Aber ich will, dass der Flowchart hier nicht kein Fragezeichen hat. Mich nimmt eher Wunder, was da noch für ein Dialog dazwischen klemmt. Ich werde den Random Dialog dann auch noch auslösen. Hey, ich hab sie, das ist genau da. Das ist der Brain ending kennen wir ja, also von da. Ich will einfach diesen Lo Dialog kennen da. Und vielleicht ein Escape-Room dazwischen. Es hat aufgehört. Ja, es hat aufgehört. Ja, es hat aufgehört. Pur. ich glaube, ich würde mich da nie gar gewinnen. Ich bin nicht sicher, ich sage, noch. schon. Genau richtig. Sobald ich aus diesem Hölle noch draußen bin, nehme ich lange Ferien. Ja, ich auch. Okay, lass uns gehen. Let's go, let's go, let's go, woo, let's go. Durchgehen, let's go. Diese Tür sieht schwer aus. Aber sie ist nicht verschlossen. Ich mach's hier mal auf. Oh, shit. Boah, was zur Hölle ist das? Das muss der größte Raum sein bis jetzt. Das Dach ist ziemlich hoch. Hm. Könnte zweistöckig sein, vielleicht sogar mehr. Ähm, Dieser Raum könnte die ganze Länge des Schiffs abdecken. Kam Kamaboko looking. Ist es ein Zelthaus oder so? Äh, was ist dieses riesige Kamaboko aussehende Haus in der Mi äh, Gebäude in der Mitte. Oder gebaut. Äh, Kamaboko. Ich glaube, das ist die beste Beschreibung, die wir kriegen. Ich sehe Treppen. Ähm, also können wir genauso gut auch darüber gehen. Ja, aber diese, diese Sektion ist fast nicht breit genug für eine Person. Du hast recht. Boah, du kannst nicht mal die, ähm, die Form beschreiben, wenn du so nah bist. Lass mal die andere Seite anschauen. Das sieht wieder da Dampfmaschinenraum aus. Der Dampfmaschinenraum? Ja, das Ding, das. Also, äh, das Ding, das aussieht wie eine Kreuze von einem ein Kreuzteil von einem Pilz ist der Boiler. Siehst du die drei runden Tore neben dem, Bo auf dem Boden? Kohle wird da reingeschaufelt und verbrennt, was das Wasser erhitzt, das Dampf erzeugt. Das ist dasselbe Ding, das ein Dampf, eine Dampfmaschine betreibt. Das ist ziemlich simpel, aber also ist einfach ein bisschen größer. Okay. Ja, sieht nicht aus, als würde es jetzt laufen. Okay, dann teilen wir uns auf. Hey, was ist was ist falsch? Alles okay mit dir? Hey Jun, Jumpy, du, du bist echt heiß. Also, Fieber, nicht... Ja, wahrscheinlich kommt es zurück. Aber mir geht's gut, bitte macht dir keine Sorgen um mich. Dass er sich sonst heiß findet, wissen wir alle dessen. Dann, also wissen wir schon die ganze Zeit, an das Submarine. Ich muss mich nur ein bisschen ausruhen, das ist alles okay dann. Okay, sitz mal, sitz mal hin, ganz ruhig. Danke dir. Willst okay, du man dann? Hey, Santa. Ja. Okay, legen wir los. Häng ähm, dich rein, June. Äh, wir, schaffen, wir kommen hier schon bald raus. Okay, zum Glück gibt es nicht so viele Räume. Sechs, glaube ich, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Es geht mal kurz durch alle durch. Wir kriegen dann noch mehr Hintergrundinfos wahrscheinlich. Ich finde es das cool, dass wir die Charakter so kennenlernen. Einer, zwei, drei. Okay, vier Screens. Äh, da habe ich schon mal das erste gesehen. Es ähm, sind ein paar, ein paar von Holzboxen. Die sind nix drin, also das, die sind leer. Das sind Säcke. Guck mal, ist, sind das so... es ist irgendein geheimer Schneemann-Meeting. Das sind nur Säcke voll mit Sand. Du benutzt das Gegengewicht, wenn du irgendwas mit deinem Hebesystem lebst, also hebst, mit deinem Fahrstuhl, mit diesem... Flaschenzug, danke. Mann, du bist zu ernst. Das waren... Ähm, sollen wir die auf die anderen Seite? Ja, du hast recht. Auf der anderen Seite. Okay, dann... Aber wie, Ah, da geht's noch zwischen weiter, okay. Dieses Zahnrad ist rostig, aber es sieht aus, als würde es immer noch was halten. Silber-Zahnrad? Denkst du, die sind aus echtem Silber? Also reinem Silber. Keine Chance. Silber ist zu weich für so ein Zahnrad. Also für so ein Rad, das ist ja kein Zahnrad in dem Sinn. Es muss ein Stahl- oder äh, Eisenrad sein, das mit Silber überzogen ist. Oh, sollten es nicht Silberrad sein? Hätte seine deine Hoffnung nicht aufheben sollen. Denkst du, du könntest das Ding mitnehmen? Na, aber ich denke. Ich dachte, Seven könnte es vielleicht tragen, oder? Tragen. Das ist äh, das Laufband. In diesem Tunnel. Und das war's dann schon mal. Das heißt, dieses Zahnrad wird noch wichtig. Ah, sagt er sogar. Ein riesiges Silberrad, ich glaube, das wird noch wichtig. Ich habe das Gefühl, das wird noch wichtig. Das sind die riesigen Ofe für die Boiler. Das sind drei offene Arealen drin. Jedes von den offenen Arealen hat ein Zahnrad drin. Ah ja, hier, guck mal. Ein großes Bronzerad, das muss wichtig sein. Ja, ich frag mich nur für was. Rostig, die sehen genau gleich aus. Das ist ein kleines Dorf dieser Zeit auf dem Tunnel. Festgeschraubt, geht nicht auf. Das ist dasselbe Spruch. Und da haben wir noch das Goldrad dann. Ein goldenes Rad. Äh. Sieht nicht aus, als wäre es schon immer so golden gewesen. Na dann kann ich mir vorstellen, es wurde extra für dieses Spiel hergestellt. Oder vorbereitet. Kann da aufmachen. Äh, es sieht aus, als wäre dann eine, eine Türe da drin in diesem Tunnel. Ähm, das Fließband muss die Kohle da drüber bringen. Und die wird dann hier rausgenommen und in diese Tür ge ge geschmissen. Äh, aber die Tür scheint fest verschweißt zu sein. Das ist ein Stecker. Ein fähiges Loch, nichts drin, aber unten links ist was. Aber guck mal auf die Rückwand. Ich kann da drei kleine Slots sehen. Terminals für irgendwelche Stecker vielleicht. Du meinst, du musst irgendwas da reinstecken? Wahrscheinlich. Oder vielleicht. Guck mal den Button. Er leuchtet auch Angst, oder? Das muss irgendwas bedeuten. Ich vermute mal, drücken ist der beste Weg, um rauszufinden, ob das was macht, Center. Nix. Gut, dann haben wir Pech gehabt. Ähm. Der geht. Bis ans Dach. Ich frage mich wieso, wie die Pillars ansprechen können. Okay, ich gucke noch da. Okay, da kommen wir wieder zu den Zahnrädern. Das Ding ist riesig. Ich glaube, ein Schiff braucht sowas Großes. Äh, aber ich glaube... Stimmt, aber ich glaube, dass ein einziger Boiler von dieser Grö Größe könnte... Ein Schiff in einem angenehmen Tempo bewegen könnte. Also in einem annehmbaren Tempo. Du brauchst mindestens drei, nein, vier von denen. Hm, ich vermute mal, du weißt viele Überbote. Naja, nicht wirklich. Es ist nur... Allgemeinwissen, weißt du. normales, logisches Denken. Äh, da sind die Treppen. Okay, ich habe jetzt alle Screens schon mal angeschaut. Kann ich hier die Treppe hoch? Ein paar Kisten. Er hat schon durchgeschaut, da ist nichts drin. Und da sind wir wieder. Ich habe noch keine Items. Ich habe keine Files. Kann ich vielleicht... Ich kann die nicht irgendwie stacken, dass ich den runterkriege oder so. Jetzt bin ich... Okay, die, die letzten Rätsel, die sind immer schwerer, muss ich zugeben. Die letzten Rätsel, die haben es echt drauf. Ähm, vielleicht muss ich da rein. Ich vermute mal, das ist hier, um Kohle von Platz zu Platz zu bewegen. Wahrscheinlich kommt es von da drüben und dann trägt äh, das Fließband durch den Tunnel und hier raus. Also wenn das Fließband sich bewegen würde, ja, dann würde die Kohle wahrscheinlich hier rauskommen. Okay, das ist ein harter Hinweis wahrscheinlich. Das sind eine Anzahl von kleinen Fenstern. Ich vermute, ich denke, die sind, damit du Kohle reinklatschen kannst, aber die sind festgeschraubt. Ich glaube nicht, dass wir die aufkriegen. Ja, ja. ah, ah, ah, ah. Gucken wir da mal rein. Ich vermute mal, die Auf äh, diese Öffnungen sind, um den Tank zu befüllen. Wenn wir hier so eine Kohle reinschmeißen und die anzünden, dann würde es vielleicht funktionieren. Ziemlich wahrscheinlich. Okay, können wir da hin... Oder oh, ist nur die erste... Nee, wir können nur die erste Tür anschauen. Also nur die drei hier. Da ist sonst nichts. Können wir das auf der anderen Seite auch machen? Ja. Okay, hier sind sie festgerostet. Okay. Oh, wir können hier hoch. Das ist die Tür, als sie reinkamen. Ähm, die Unterseite vom Catwalk, also von diesem Gang. Und Pipes? Dieser Slider ist drunten. Center will es wohl ausprobieren. Ah verdammt, nix. Das Ding bewegt sich nicht. Vielleicht steht nichts zuerst. Die drei links sind unten und der rechts geht hoch. Äh, das ist eine Nummer von Linien graviert. Ich vermute mal, wir müssen irgendwas Spezifisches damit machen. Junpei, wieso bewegst du den nicht mehr runter? Ich kann es mal probieren. Nix. Hm. Nichts ist passiert. Müssen wir vielleicht vorbereiten oder so. Du denkst, wenn wir irgendwas anderes machen, dann reagiert er? Ja, ich vermute mal, so kann man das auch sagen. Ace probiert's, nichts passiert. Den können wir auch nicht bewegen. Okay, das ist heißt ich, Seven, Henter und Ace. Äh, diese zwei Linien sind anders als die anderen. Die Lichter sind rot. Okay, also nichts, was ich hier mache. Das ist noch was? Das ist so verdächtig, und Schön eingezeichnet. Okay, wir kommen hier noch höher, verdammt. Ja, eine der Türen für den Ofen, da ist ein A drauf. Ein rundes Rad. Ja, wir müssen mal schauen, kriegen wir das auf? Jawohl. Es ist laut, aber es geht auf. Und es ist komplett schwarz da drin. Wir sollten vielleicht reingehen. Okay, Dann gehen wir. Das... Sieht genauso aus wie die Tür, wo wir gerade reinkamen. Äh, wo sind wir? Wir müssen auf der anderen Seite sein, oder? Das heißt, wir sind genau über dem Fließband. Äh, ja, wir sollten auf jeden Fall weitergehen. Das sind, das sind ganz viele Sachen, die wir noch untersuchen müssen. Okay, wir sind also jetzt auf der anderen Seite. Das ist ein Rohr. Unten geht's zum Fließband. Das heißt, Kohle muss hier runterkommen auf das Fließband. Also müssen wir das... Muss ganz viel Kohle da drin sein. Boxen. Ich glaube nicht, dass wir da rüberkommen. Okay, ich komme da sonst nicht hin. Kann ich die Treppe, komme ich nur zum B und B bringt uns einfach zurück auf die andere Seite. Genau, wie A und... B. Ach, warte mal. Genau, mit C kommen wir jetzt nämlich auf die andere Seite, wo Kisten im Weg standen. Und da ist dann irgendwas. Wie eine, Handop äh, wie eine von Hand betriebene... Winde, Seilwinde. Äh, sieht nicht so aus, als können wir die irgendwie betä betätigen. Das heißt, das Rad ist nicht dran. Genau. Und kriegen wir von irgendwo dieses dumme Rad? Nein, natürlich nicht. Ich gehe mal noch Tür Nummer C zurück. Und Tür Nummer A bringt uns hierhin. Lustig ist, dass C, A und B unterschiedlich sortiert sind. Machen wir schon, nee, C ist. Die C ist da drüben. Wenn ich durch BS gehe, da war ich, glaube ich, vorhin. Doch, hier. Okay, nein, dann ist... Okay, dann drehen wir mal daran. Das ist komisch. Ich fühle kein, Gegengewicht. Okay, wir haben das Rad mitgenommen. Und jetzt muss ich zu... Äh, gut gemacht, Genius, du hast es kaputt gemacht. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Es ging viel von selber ab. Okay, das heißt, wir können jetzt zu C rüber. Ich bin gerade einfach so ein Try and Error machen. <lacht> ähm... Das heißt, ich kann hier über C rein und dann hier montieren. Äh, die Hand, die Handbetriebene Winde, da ist kein Rad drauf. Oh ja, ich habe das, Wheel, äh, das Rad von vorhin nicht. Mal gucken, ob es passt. Perfekt. Ähm, als ob sie voneinander gemacht werden. Nicht wackelig nix. Ich glaube, ich kann das drehen. Gut gemacht, Junpei. Äh, Wir sollen die Hol Holzboxen hochziehen jetzt? Siehst du, die Holzbox unter dem Catwalk. Kannst du sie sehen? Sie hängt vom Seil runter, oder? Sieht aus, als wäre da so ein Gerät drin. Ich bin mir nicht sicher, was es ist. Vielleicht solltest du mal... Da ah, Ace, du bist so verdächtig. Ich will dich nicht verdächtigen. Ich meine, Ace war vorhin tot, aber... Ich drehe mal dran. Was ist das? Der ist immer so... Hey, guck mal, da ist hier noch was. Hint, hint. So, ich muss jetzt was trinken. mal. Meine alles. Was ist passiert? Ja, dieses Rad dreht nur nach links. Und nur nach links? Das heißt, wir können das Seil nicht aufziehen. Ja, wir können es nur runterlassen. Interessant. Ich denke nicht, dass es ein Problemseil wird. Wir müssen einfach runtergehen danach. Ich, ich zähle auf, äh, zähl auf dich, Junpei. Klar, kein Problem. Äh, ja, danke, ist Ich finde ihn so verdächtigen. Wir. Ich glaube, die, die Box ist unten. Ja. Jun ist da drunten. Äh, bei dir... Sieht nicht aus, als ginge sie schon besser. Natürlich nicht. Sie wird. Ähm. Er wird es nicht innerhalb von 5 Minuten besser gehen. Sie braucht Zeit. Ich frage mich, was das ausgelöst hat. Krankheit vielleicht? Na, ich glaube, es ist da Erschöpfung. Sie wird in ein dummes Schiff gedroppt, und so ein bescheuertes Schiff. Wird gezwungen, so ein krankes Spiel mitzuspielen. Wenn du darüber nachdenkst, ist es komisch, dass wir nicht voll durchdrehen wie sie, oder? Naja, also denkst du, wir sind abnormal? Ja. Wir rennen einfach in diesem Raum, Raum herum, lösen diese Pössl, als ob es normal wäre. Wie zur Hölle können wir da normal sein? Wir sind nur Versuchsk äh, Versuchskaninchen. Ein Versuch... Ah, genau. Also eben, guinea pig ist ein Meerschweinchen, das ist halt so... wie eine Laborratte. Du meinst, wir sind für ein, wie so ein, für eine Art Experiment? Ist das, was du sagst? Weiß nicht, aber es klingt wie eine Möglichkeit, weißt du? Weißt du, apropos Experimente. Äh, da war so ein Experiment, das so ein paar Wissenschaftler mit Ratten getan haben. Sie haben so ein viereckiges C genommen und haben es mit Wasser gefüllt, dass die Ratten da drin es, es saufen können. Der Tank hatte zwei Ausgänge. Machen wir der Einfachkeit halber A und B. A ah, ist pechschwarz, so dunkel, dass die Ratten nicht mal was sehen kann. Und C ist ähm, elektrifiziert, also Ratten können da nicht heraus. Also was würde eine Ratte tun, wenn sie da reingesteckt wird? Welchen Ausgang würde die Ratte wählen? B natürlich, die Ratte weiß nicht, dass B elektrifiziert ist. Genau, die Ratte geht zu B. Natürlich, wie gesagt, sie ist elektrifiziert, das heißt, die Ratte gehört da nicht heraus. Also ganz viel Try and Error. Findet die Ratte endlich Ausgang A. Ich kann nicht sagen, ist wirklich interessant oder relevant, Das ist einfach so ein, ein geschichtliches Laborexperiment. Du hast recht, es ist noch nicht, noch nicht interessant. Äh, die Wissenschaftler haben dieses Experiment immer und immer wieder gemacht, mit 100 verschiedensten Ratten über verschiedene Generationen hinweg. Das hat so ein recht erstaunliches Resultat geführt. Mit jeder Generation haben die Ratten weniger Zeit gebraucht, um den korrekten Ausgang zu finden. <lacht> Irgendwann waren die Ratten, die reingesteckt wurden, ähm hat sofort irgendeine Rat, die eingesteckt wurde, hat sofort Ausgang A gewählt, ohne überhaupt Ausgang B auszuprobieren. Aber das war nicht der in interessanteste Teil. Dasselbe Experiment wurde in einem anderen Labor, ganz, ganz weg vom Originalen, mit den ähnlichen Resultaten. Nein. Okay, am zweiten, am zweiten Gedanken, die Resultate waren nicht genau dasselbe. Die Ratten im zweiten Experiment haben die die Herausforderung mit schnelleren, schnelleren Zeiten geschafft als die ersten Ratten im Original. Die Ratten hatten nichts miteinander zu tun und hatten, haben nie Kontakt gehabt. Und trotzdem... Sie haben alle den Weg nach Ausgang A ziemlich schnell gefunden, als ob sie es alle bereits wussten. Was heißt das? Würdest du sagen, ist sowas wie Telepathie? Sie haben Informationen durch ein unerfassbares Medium geteilt. Was soll ich das wissen? Ich bin kein Wissenschaftler, ich weiß nicht, was, wieso sie das gemacht haben. Aber ich weiß, dass die Story zu wahr ist. Und wenn du eine andere Erklärung hast, höre ich sie gerne. Komm schon, gehen wir. Es gibt ganz viel zu tun. Wir müssen noch ganz viel anschauen. Und wir müssen schnell machen, bevor June umkippt. Hey, warte das. Ist etwas, das ich fragen will. Was? Wieso haben sie diesen Tank für das Experiment benutzt? Hm? Ich meine, du hättest dasselbe machen können ohne Wasser. Sie hätten einfach eine trockene Box nehmen können, weißt du? wenn die Motivation die ratten zum äh, wenn sie Motivation für die ratten brauchen um rauszukommen ich weiß nicht sie hätten irgendwie ein Lockmittel bei Ausgang B platzieren können oder so ich meine hätten sie es wirklich machen müssen dass die ratten das saufen können kennst du das wort notfall ah du weißt das wort notfall also emergency kommt vom selben kommt vom selben Wortstamm wie das wort emerge also steigen hast du mal darüber nachgedacht naja, ein Notfall ist etwas Wichtiges, meistens etwas Gefährliches. Und, und zu steigen, also Emerge, heißt, dass du rauskommst oder dich erhöhen kannst aus, aus etwas anderem. Also, was wird heraussteigen in einem Notfall? Inspiration. Inspiration? Ja, denk darüber nach. Wenn die Chips unten sind, dann... Wenn die Chips unten sind, dann... Achso, äh, wenn die Scheiße am Dampfen ist, dann brichst du entweder daran oder dein, Ge dein Gehirn konzentriert sich so hart darauf und du ziehst eine Lösung raus. Also in einem Notfall, dein wirkliches Pot Potenzial steigt herauf, ist das, was du mir sagen willst? Ja, genau. Das ist der Grund, wieso die Ratten ertrinken mussten. Sie mussten in Gefahr sein. Es musste eine Notfallsituation für die Inspiration zum Steigen da sein. Okay, klingt sehr speziell. Ja, wir gehen mal zurück. Ich will wissen, was in dieser Kiste ist. Ich muss kurz gucken, wie ich da runterkomme. Da, nein, das ist die falsche Treppe. Äh, es ist Catwalk, Miau. Äh, soll ich dich runterschufen, Jumpy? Nein, keine Chance, Miau. Du Arschloch. Und du Idiot. Junkers ist ein Idiot. Ähm, ich glaube A war da, wo die Treppe ist. Ja, genau da. Eines der großen Metallgerüste im Schiff. Ich würde da gerne runter... Und noch da hinten. Ein paar von Boxen. aber mal da, wo es ist. Es müsste... ...da sein. Ein Control Panel für etwas. Ja genau, die drei Stecker. Das heißt, wir können das da reinstecken. Vielleicht dieses Loch. Vielleicht gehört es genau da rein. Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Rein geht's. Du, du hast es geschafft. Sieht alles okay aus. Okay, aber was tun wir jetzt? Wieso drückst du nicht irgendeinen Knopf? Den orangen Jo, okay, tue ich das. Gedrückt. Cool, jetzt geht alles an und so. Und, oh ja, ich glaube, ich hatte irgendwas Laufen her. Ja. Oh, was ist das? Was ist passiert? Junpei, guck mal, das ähm, Fließband läuft. Das Fließband? Cool. Also ich soll jetzt Kohle haben. Na, ich glaube, es ist schon fertig. Da ist ziemlich viel Kohle drauf, also ein Stück Kohle. Es sieht aus, als wäre ein Stück ähm, reingefallen in diesen Karton, in diesen Holzbox, nicht Karton, als sie das Control -Panel gefunden haben. Kohle Kohle, hm. Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, äh, Kohle, Kohle. Seit das Fließband läuft, hat es ganz viel Kohle transportiert. Es wird links reingefallen in die Holzbox und da müssen wir es wahrscheinlich rausnehmen mit der Holzkohle, natürlich. So, dann habe ich eine Vermutung. Kann ich da rüber? Nein, hör auf. Ah, ich muss da noch hin, so. Ich schmeiß da Kohle rein. Wenn wir die Kohle reinschmeißen und es feuern können. Okay, wir schmeißen es rein. Ace hat sicher random Feuerzeug. So. Entschuldigung, ich fahre verdächtiger. Ace einfach plötzlich. Ace ist mir... Ace ist mir so sympathisch und das ist einfach so... Okay, das, das war alles. Keine Kohle mehr übrig. Und nichts. Toll. Ich hätte es erwarten sollen. Wieso sollte er einfach Kohle reinschmeißen, in einen kalten Ofen irgendwas auslösen? Naja, ein Mann kann träumen. Jumpe, erklär's mir mal. Du wolltest den Ofen auffüllen, was das Wasser oben kochen lässt und Dampf macht. Was irgendwas anderes auslösen wird. Habe ich recht? In anderen Worten, du wolltest genug Druck aufbauen mit dem Dampf, um die Turbinen anzutreiben. Und dann die Dampfmaschine antreiben, richtig? Ja, irgendwas so in die Richtung. Okay. Das ist nicht genug Kohle in dem Fall. Dieser Ofen ist riesig. Also müssen wir ganz viel mehr Kohle haben. Na dann, wenn wir drei zusammenarbeiten, sollten wir das ziemlich schnell füllen. Ich werde auch helfen. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie hergekommen ist. Fühlst du dich okay? Ja. Okay, dann... Na klar, ah, nicht, okay, dann... Ja klar, du siehst aus, es würde dann ein kleines Lüftchen fehlen und du wirst schon wieder umfallen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich denke, du solltest wirklich mehr erholen. Aber nicht. keine Diskussion, du brauchst keine Pause. Also bleibst du einfach hier, wir, wir kümmern uns darum. Okay, ich habe verstanden. Okay, ein bisschen Männerarbeit hier. Okay, schmeißen wir die Kohle in diesen Ofen. Na klar, machen wir doch gerne. Hallo Vogel da draußen. Ich habe immer noch Vögel in meinem Stornkasten. Dummes Vieh. viel. Ein das aus dem Schnabel. Mann, das ist echt viel Arbeit. Okay, ich denke, das sollte reichen. Okay, jetzt müssen wir es anzünden. Junpei. Gib mir mal das Feuer ähm, Streichhölzer. Was denkst du, was ich Streichhölzer haben? Okay. Also wie zünden wir es an? Äh, vielleicht ist ein Gerät nebenbei, das uns erlaubt, das Ganze manuell zu zünden. Schauen wir uns umschauen. Äh, irgendein Zündungsgerät, okay. Zündmechanismus. Zündmechanismus. Die ist zu. Ein Zündmechanismus. So, ich sage, das jetzt ganz viel. Ah, da Da, oben ist was. Ah, da braucht es noch ein... Ähm, die Platzierung abhängt, muss das die Tür links öffnen. Das ist eine komische Einbuchtung obendrauf. Denkst du, dass wir da irgendwas reinstecken müssen? Ja, es sieht so aus, ja. Ein Gerät. Das ist eine Einbuchtung, das wie drei Kreise übereinander sieht aussehen lässt. Äh, gib mal die Map bitte schnell. Hmm. Ich glaube, die Kerl, die bringt uns gar nichts. Hatten wir nicht oben ein Gerät, das irgendwas auslösen konnte? Ich Nein, nein, nein. Ich will da hoch. Ah ja, gut, Mann. Ich glaube, es muss... Wahrscheinlich ist es das. Ich denke, das ist, wie wir den Ofen anzünden. Das heißt, dass wir das Ding runter bewegen. Und los geht's. Hey, ey, guck mal. Ähm, diese riesen Zahnräder bewegen sich unter den Boilern. Cool. Oh. Sie drehen sich. Was zur Hölle wartet ihr, Leute? Wir müssen mal umschauen. Ja, ich hab das schon gesehen, Junge. Da sind Sachen drin. Da ist ein komisches Ding drin. Ein goldener Disc im links-unteren Ecken. Die dreht sich von selber schon. Dann da nochmal eine. Eine Bronze. ist Die dreht sich wirklich selber. Ich kann da nichts machen. Das ist schon... Ich drücke nichts. Und da ganz hinten noch. Okay, jetzt bin ich ja gespannt. Das würde ja heißen, die drei kommen sicher hier rein, ne? Das Ding macht die Tür auf. Das sind. Äh, vielleicht, vielleicht, wenn wir die drei Disks reinschmeißen. Probieren wir es mal ein. Aus? Hm? Komisch. Nichts passiert. Vielleicht muss sie. Hast du sie falsch reingesteckt? Vielleicht musst du sie so drehen, dass sie irgendwie verbinden. Hm. Du kannst mal probieren. Wenn der ist touched, wird a certain amount. The wider. Okay. The angles for the disks are reset. Alles klar, also ich kann sie so drehen. Ich weiß nicht, welche Form ich genau erreichen muss. So geht es schon mal nicht. Wenn ich ich sage mal, ich will rot machen. Ich nenne jetzt einfach mal rot. Dann muss ich die switchen und dann, wenn ich switche, wird die Form, werden sie resettet. Das klappt auch nicht. Ja, das, das sieht gut aus. Ich weiß nicht, wieso genau die roten, ich wollte jetzt einfach die roten Linien. Die roten Linien, ähm, ich kann ein Star-Polygon draus machen, ein Stern-Polygon draus machen. Das war jetzt aber nicht schon alles. Hey, die Tür ist auf. Super gemacht, Jumpy. Wieso wollen wir nicht tun? Center und ich, gucken wir auf die Tür. Wieso müssen wir das tun? Sogar wenn sie zusetzt, zugeht, wir wissen ja, wie wir das Pössl lösen. Wir können sie einfach wieder aufmachen. Hm, vielleicht stimmt das. Sollen wir dann alle zu Drittschuhen holen gehen? Nein, ist okay. Wir lassen das Jumpy machen. Also wolltest du einfach ein bisschen rebellieren? Okay, ich, ich, ich hol Schuhen. Ich komme gleich zurück. Oh, Jumpy, bist du okay? Ja, mir geht's besser. Es tut mir leid, dass, ich, dass du dir Sorgen machst. Lass mich mal sehen. Ah, Okay, du siehst, du siehst wirklich besser aus. Kurz Tree checken. Okay, da kommt noch recht viel. Ich glaube nicht, dass ich das heute schaffe. Oh, du bist so ein Krieger, Jumpy. Ups, ich meine. Warrior statt Warrior. Ja, okay, ja, verstehe ich. Du machst dir so viel Sorgen. Okay, gehen wir. Wohin? Ah, richtig, ich habe es nicht gesagt. Wir haben den Ausgang, also. Super, dann gehen wir. Let's go. Oh, ist es ist Santa? Was schaust du da an? Es ist ein Foto von meiner Schwester. Schwester? Äh, Schwester? Santa, du hast eine Schwester? Ja. Das Kind war wirklich süß. Cute as a button ist aber so zuckersüß. Das heißt, sie war nur so ein, so ein Inch, so ein paar Zentimeter groß. Sorry. Okay, ich vermute mal, ein Inch ist ein bisschen groß für einen Button. Also für einen Knopf. Wahrscheinlich mehr so einen halben Inch, also ein paar kleinere Zentimeter. Entschuldigung. Wieso schaust du es so an? Ich war ihr Santa Claus. Warte, was? Wir hatten keine Eltern. der äh, den... Ah, die, die haben... Axt. Die haben ins Gras gewissen bei einem Unfall, als wir noch Kinder waren. Also musste ich wie ihr Vater sein. Und das heißt, dass ich hier Weihnachtsgeschenke jedes Jahr geholt habe. An Weihnachtsabend habe ich die Geschenke neben ihrem Kissen gelassen. Und am nächsten Morgen kam sie mal rein mit einem riesigen Lächeln. Guck mal, guck mal. Santa hat mir ein Geschenk gebracht. Er hat mir die Puppe geholt, die ich wirklich wollte. Ich bin so froh, dass er meine Briefe erhalten hat. Sie war immer so ähm, glücklich. Ich habe immer gesagt, ich soll diese Briefe schreiben. Ich sage, schreib irgendwas hin, was du willst, und schick es an Santa. Äh, die Adresse habe ich, hab ich irgendwo in Nordeuropa geschickt. Das geht existiert nichts. Sie hat diese Briefe mir geschrieben, hat sie gestempelt und wieder losgeschickt. Und ein paar Tage später ist sie in unsere Box gelandet, also in unserem Briefkasten, markiert mit Adresse unbekannt. Äh, ich habe die Briefe dann immer geöffnet, bevor sie herausgefunden hat, dass sie zurückkam. Verdammt. Äh, und wenn ich den Brief hatte, konnte ich in ein paar Läden rumschauen, mit dem bisschen Geld, das ich gespart habe übers Jahr, und den, das Zeug kaufen, das sie wollte. Ich habe sehr viel angespart, aber ich konnte die Geschen Geschenke jedes Jahr kaufen. Aber in einem Jahr war der Brief unterschiedlich. Anders als sonst. Sie hat nicht hingeschrieben. Sie hat keine Liste geschrieben mit Spielsachen, die sie wollten oder sowas. Sie hat nur geschrieben: Ich will keine Geschenke dieses Jahr. Ich will, dass du meinen Traum, also meinen Wunsch stattdessen erfüllst. Mein Wunsch ist, dass wir so lange glücklich sind, wie wir jetzt sind, für eine lange, lange Zeit. Das war's. Nichts sonst. Aber ich konnte diesen Wunsch nicht erfüllen. Toller Santa bin ich. Was ist passiert? Sie ist gestorben. Sie wurde umgebracht vor neun Jahren. Wir haben alle irgendwelche Leute, die zusammenhängen mit diesem Vorfall von vor neun, neun Jahren irgendwie. Und Seven hat ihr gesagt, dass jemand gestorben ist, ein Mädchen. Ich habe so das dumme Gefühl, dass sogar das zusammenhängt. Okay, gehen wir. Irgendwie leider. Hey, was macht ihr zwei Bewegen wir uns endlich. komm schon. Gehen wir. Guck mal, da hinten ist die Tür eigentlich zu. Also, oh, er endlich zurück. Sorry, dass ich es angebracht haben. Von wo hat er jetzt dieses Foto? Von wo hat er dieses Foto gekriegt? Ist das ein Lagerhaus? Ah, oh, schon der nächste. Nein, ich glaube, das ist der Cargo-Room, also der Fracht, Frachtraum. Das muss sein, wo die die Fracht vom Schiff bewahren. Das sind überall das sind überall Holzboxen. Ich frage mich, wie alt die sind. Na, wir können mal zuerst rausfinden, wo der Ausgang ist, oder? Let's Get Going, Let's Go, ich krieg das lang. Okay, wieder sehr viele Screens. Und, also Irgendwie bin ich vom letzten Escape-Room ein bisschen enttäuscht gerade, vom äh, Maschinenraum. Es war nicht schwer, es war nur... Macht die Maschine und fertig. Da hinten ist ein Sarg. Da hinten ist ein Sarg. Wir kennen die Story nicht. Also, Junpei kennt die Story jetzt nicht, weil wir nicht im Gefrierraum waren mit dieser Mumie. Nein, stimmt nicht. Das wird auf Escape Room 4 erzählt. Also, Tor Nummer 4. Äh, diese Boxen sind ziemlich groß. es also Sieht aus, als wären sie zusammengebunden. Da ist noch eine kleine Box, die ich angucken wollte. Okay, die sind auf jeden Fall gebunden, die gehen nicht. Ähm, ein paar Säcke hier. Ich frage, was denn drin ist. Ein Kart mit dem... Gesicht des neunten da Mannes. Okay, entweder ist mein Controller kaputt, oder die drehen sich einfach wirklich immer. Warte mal. Okay, ich glaube, das liegt doch immer im Controller, dass sich die gedreht haben. Hm. Was ist das? Es ist eine Karte. Es hat einen äh, keinen Kopfschuss, aber einen Face Shot halt so ein Gesicht drauf. Fahndungsfoto. Äh. Ja, ich weiß nicht sicher, was das Sinn davon ist, aber. Okay. Nichts drin. Das sind die Boxen. Ein bisschen kleiner als die anderen. Ähm, sie sehen aus wie die Kinder von den anderen. Junpei, das klingt wie so eine Märchengeschichte. Wirklich? Ich weiß nicht, ich meine... Hast du mal überlegt, wie die Boxen sich weiter fortpflanzen? Das klingt nicht wie eine Märchengeschichte für mich. Er kann da durchsehen, da ist aber sonst nichts. Gucken wir nochmal durch. Junpei, guck mal, denn da oben ist was auf den anderen Boxen. Ja, sieht aus wie ein Sarg. Ein Sarg? Ja, ziemlich komisch, dass hier ein Sarg ist. Als ob er uns sagen will, sucht hier. Äh, ich frage mich, was in diesen ganzen Boxen ist. Nichts Gescheites. Äh, drei Boxen. Vielleicht können wir rüber rüberklettern. Junpei, denkst du, du konntest darüber? Sorry, aber nein, danke. Wieso nicht? Äh, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Pussy. Okay, mache ich es halt. Was bedarf dich auf, Santa? Ja, schon gut, aber einfach zur Sicherheit. Warte, was macht er mit dieser Schraube? Ich frage mich, was eine Schraube ans Gitter bringt. Holy shit. Das. Oh Mann! Da geht Strom durch das Gitter. Sieht so aus. Dann können wir nicht auf die andere Seite. Naja, wir könnten über diese Boxen springen, aber ich kann nicht mehr zurück dann. Ja, ein riesen Zaun. Anscheinend steht dann der Hochstrom. Hochspannung. Die Box da unten kann ich nicht erreichen. Ja, wir können darüber. Äh, ja, wir sollten da nicht rüber. Das Strom. Kommt nichts mehr zurück. Wenn ich. Wenn ich die Boxen drüben bewegen kann. Bist du sicher, dass du die überhaupt bewegen kannst? Was ist, wenn sie zu schwer sind? Was machst du dann? Hm, stimmt, habe ich nicht dran gedacht. Ich schon, danke. Ja. Guck mir, ich guck mir aber weiter um. Hier gehe ich nachher die Treppe hoch. Jetzt äh, wirst du mal das noch anschauen. Ich weiß nicht, was in diesen Fässern ist. Vom Gewicht her würde ich sagen, irgendeine Flüssigkeit. Nichts Interessantes drin. Da sind interessante Sachen drin. Verschlossen. Wir müssen den Schlüssel haben. All diese Boxen haben Nummern drauf, passen... Ace bückt sich runter und hat irgendwas hochgehoben, das neben der Box liegt. Junpei, schau dir das mal an. Karten. Karten mit ihr drauf. Sie ist Nummer... 8. Müssen wir alle Karten sammeln, die wir nicht haben? Aber wir müssen alle neuen Karten haben, damit sie überhaupt aufgehen. Schade. Da sind noch mehr Karten drin. Das sieht aus wie unsere. Aber kriegen wir jetzt die Infos über alle Charaktere? Oh mein Gott. Wir haben alle Boxen, doch so ist nichts drin. Flüssigkeit, keine Ahnung was. Nochmal ein Sack. <lacht> äh, die Treppen gehen drei Stockwerke hoch. Was, was wartest du drauf, Junpei? Wie auch immer, ich gehe mal. Ich würde genau auch hoch. Hier ist sicher verschlossen. Äh, das ist die einzige andere Tür neben dem Eingang. Das heißt, das ist der Ausgang. Ach echt, Sherlock. Natürlich, ist es verschlossen. Das Elektronikgeschloss? Nein, Schlüssel auch genau unter dem Türgriff. Also müssen wir irgendeinen Schlüssel finden. Ich würde da gerne einfach hoch, weil da ist noch was. Irgendeine Boxgerät. Also wahrscheinlich können wir damit Boxen bewegen. Ein grüner Switch und ein roter und irgendeinen Schalhebel. Keiner macht was. Vielleicht ist das Strom aus. Ja, vielleicht. Da ist ein grünes Licht unten. Das heißt, dass wir noch mehr machen müssen. Guck mir das mal an. Da müssen wir wahrscheinlich Dings verbinden. So, Connector. Sieht aus wie Stecker für Kopfhörerkabel. Das heißt, vielleicht müssen wir was reinstecken. Ja, vielleicht. Da geht noch nichts auf. Ja, als ob ich wüsste, was da drin ist. Okay, warte mal. Da unten habe ich gerade noch was gesehen. Ach so. Da, dieses... Ich kann die Maschine... Das drehende rote Licht am Kopf sieht das irgendwie süß aus. Warte mal. Spielen wir jetzt hier Sokoban. Eine schwere Metallbox. Vier Holzkisten, ähnlich aufgebaut. Wenn wir da jetzt Sokoban spielen, kriege ich echt die Krise. Äh, ein Metallpanel über dem Fenster, also nichts zu machen. Und das unterstützt einfach die Treppe. Wenn ich jetzt hier hochgehe... Okay, hier kann ich durchskippen. Ähm, das ist ein Seil. Das bringt uns auch nichts. Das sind noch Boxen. Wir müssen alle neuen Karten haben. Wir haben, glaube ich, fünf. Das heißt, wir erfahren endlich auch mal was über ihn. Ich will die nur gerade drehen eigentlich, danke. Egal finden auch mal was über ihn raus. Jetzt haben wir das fünf verdammt. Äh, Kriege ich einen Hinweis vielleicht mal noch? Äh, da haben wir geguckt, da ist nichts mehr drin, der Deckel. Ich gehe noch mal dahin schnell. Können wir da reinschauen? Nein. Ähm, ist da hinten noch was? Eine Box, nix drin. Ach, verdammt. Der, der Raum ist echt schwer. Da ist nichts mehr drin in diesem Sack, oder? Warte mal, da haben wir noch mehr Säcke gehabt. Okay, ja, wir müssen diese Säcke durchsuchen. Den habe ich schon, glaube ich. Da ist noch einer. Ja, jetzt fehlt nur noch einer, und zwar der von Ace. Oder? Ja. Nix drin, nix drin. War oben noch einer? Warte mal, warte mal, warte mal. War, war, war, war. Da ist nix, da ist nix mehr. Und hier oben war kein Sack mehr. Ein Gitter umfasst die Plattform natürlich. Boah, ganz ehrlich, ich will nicht, dass die Folge gleich vorbei ist. Das sind zwei, drei, vier Stunden. Ich guck mal, was passiert, wenn ich hier drauf draufklicke. Wir müssen noch eine haben und ich weiß nicht, wo die ist. Ace du ist Saubock. Ich brauch doch nur deine Karte. Wo hast du die? Die ist sicher du. Ich habe echt ein Problem damit, Ace nicht zu vertrauen, ehrlich gesagt. Ich finde den zu cool. Aber wir können ja, die habe ich vorhin nicht erwischt. Cool, Inventar geht rechts weiter. Also, jetzt haben wir alle Karten. Wir müssen sie einfach reinstecken auf jeder Box. Du weißt, welche Box, welche Karte passt, ne? Ja, natürlich. Ist ziemlich offensichtlich. Äh, du passt nur die Nummer mit den Nummern an und dann klatschst du da die Karte rein. Also Box mit, mit äh, die mit Karte mit, mit Ace ist Nummer 1. Mit Snake ist Nummer 2 und so weiter. Oh, ach so. Hm, was ist es? Ich überlasse hier einfach den Rest. Hey, was wa stimmt nicht mit ihm? Ah, na na, wie auch immer. Lösen wir mal ein. Asus Card ist 1, Snake Nummer 2. Ich muss nur den Rest passen. Und zuletzt der 9. Mann in die 9. Ja, es sind alle was zum... Schlüssel. Ah, Pins. Ich glaube, ich nehme die mal mit. Oh, was? 9 Pins. 9 Pins. Ja, du unterstützt das, ich weiß. Jetzt haben wir 6 Stecker, natürlich. Passt natürlich super. Die, das sind die, die du in deinen Boxen gefunden hast, oder? Ja, äh, wieso probieren wir es nicht mal? Okay, mal schauen, was passiert. Ich denke, 2, 4 und 6 sollten oben und 3, 5, 7 unten. Äh, ein paar sind aufgeleuchtet. Ja, 3 und 6. Ich frage mich, was für Regeln da passen. 2, 4, 6 und 3, 5 unten. Äh, 2, 4, 6, 2, 4, 6 sind 6, 6 sind 12, sind 3. 3, 5, 7 ist 10 und 5 sind 15, das gibt 6, Okay. Denkst du, ist es vielleicht wieder die Quersumme? Die Quersumme? 2, 4, 6, 12, 3, ja, ein bisschen genau. Das habe ich gerade gesagt. Macht 10, oder? Ja, ich sehe, okay. Die, das Licht passt also auf die Quersumme der Pins, ähm, die man oben und unten reinklatscht. Und das Licht geht dann. Also so funktioniert das also. Ähm, ich sollte vielleicht noch was ausprobieren. Klar, kann er machen. Also, er hat die 1, 2, 3 reingeklatscht und die 6, 7, 8 unten. Oh sind ausgegangen. 21, 3. Also geht es 3 wieder aus. 6 und die 6 geht wieder aus. Oh, ich verstehe. Äh, wenn du sie schon hast und sie nochmal machst, dann gehen sie wieder aus. Ja, sieht so aus. Okay, jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Willst du es probieren? Warte, du... Du meinst, du weißt, es wir diese Lichter machen müssen? Nein, aber ich denke mal, wir sollen sie einfach mal an, alle mal machen, oder? Ich vermute mal, wenn wir das schaffen, passiert was. Die Lichter anmachen, hm? Okay, Chungpei, wir schaffen das. Nehmen eine der 6. <lacht> Entschuldigung. Dann wähle einen Pin und stecke ihn rein. Und dann, sobald er das brennt, ist gut und das Licht geht wieder aus. Dankeschön. Ach, Scheiße. Ähm, ich fahre mit der 1. Aber wenn ich jetzt. Nehme ich jetzt einfach Wunder. Ich mache mal 3, 1, 2, 3. Und dann 4, 5, 6. Mich interessiert jetzt, ob ich wirklich immer alle 6 füllen muss. Das ist davon falsch gewesen. Aber mal 1, 2, 3 gibt es 6. 4 und 5. 6 gibt 5. Okay, die haben sich gerade selber ausgeschaltet. Dann hier eine 6. Dann sollte das aber gehen. Jawohl. Also wenn ich eine 1 will, dann brauche ich 4, 5 und 2. Oder? Das gibt 9 und die 2 gibt dann. Nein, stimmt nicht. Du brauchst eine 1 sein, weil 10 und dann 1 0 gibt 10. 2 brauche ich. Dann nehme ich die 6, die 3 und die 2. Dann kriege ich nämlich 11. So, für die Nummer 3. 3 brauche ich 4, 5. Ist so einfach? Ich hoffe mal. 9 und 3 gibt 12. Das gibt 3. Und ich will sagen, wir noch die 7 machen. Weil die 5 könnten wir am Anfang, 4 und 5 könnten wir am Anfang lösen von den Räumen her. Das muss gehen. Äh, ich nehme mal die 7. Äh, 7 brauche ich 16, um hochzukommen. 8 und 6 gibt 14. Oder? Ja, 14 und 2. Okay, das ist die 4. Die 4. Für 4 brauche ich 13. 13, ich mache mal 9. Plus 3, plus 1. Das sind 10, 13, gibt 14. Und für die 5 muss ich auf 14 kommen. 14 erreiche ich mit 7, 5 und 2. 7 und 15 sind 12. Plus 2 gibt 14, was 5 gibt. Und somit hätte es. Puh. Äh, die Lichter sind an, das Gitter geht auf. Hey, heißt es Ja, wir müssen es nochmal machen. Mann, ich dachte, wir waren so gut dran. Und das sieht aber komplizierter aus. Okay, wir haben neun Löcher und das ist ein F obendran. F, F, F, F, F, F, F 15. Was heißt es? Dieses Mal sind es neun Löcher da, also brauchen wir neun Pins. Mann, das ist langweilig. Wieso probierst du es nicht einfach? Scheiße. Scheiße. Oder wir müssen einfach diese Form hier füllen. Und mit fünf Pins auf neun kommen. Ähm, Kriege ich überhaupt das hin auf fünf Pins auf neun? Ich weiß nicht, ob ich die F nachbeschreiben muss. So. Weil dieses Raster stört mich irgendwie. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Sudoku-Feld, wo wir so neun, so 9, so 9. Aber das wäre zu kompliziert, glaube ich. Äh, ich probiere mal das F nachzuzeichnen. So. Ähm, und zwar muss ich auf. Ich sag ich sag einfach mal, ich muss. Ich weiß nicht, ob ich auf F. F ist ja 15. Es soll mir kurz einen Hinweis geben. Normalerweise geben sie einen Hinweis. Denkst du vielleicht F heißt 15? 15. Ja, F in Base 10 ist F. Stimmt, das muss es sein. Okay, ich probiere es nochmal. Seht ihr, also 15. Ähm, 15, 15, 15. Ich frage mich nur, wie ich 15 erreichen muss. Ganz ehrlich, ich... Hinweis 2. Nein, nein, er gibt mir keinen Hinweis. Ähm, wie komme ich auf 15? Mit einer 5. Mit einer 5 komme ich auf 15. Mit 4 und 6 komme ich auf 15. Mit Wenn ich jetzt bei einer 6... Ich mache da eine 9 hin. Dann gibt das aber schon 15. Das heißt, die 9 darf da nicht sein. Äh, dann mache ich die 9 da hin. Und dann muss die 1 da. Das ist eine 7. da muss da eine 8. 4 und 8 gibt 12, also eine 3. Irgendwas ist hier noch nicht richtig. Weil das sind 15. Die Linie hier stimmt noch nicht. Mit dem 8 und 5, da bin ich nicht zufrieden. Bei 5, 8, 7 gibt nicht 15. Das weiß ich. Soweit kann ich rechnen. Aber es passt mir sonst nicht. Sonst passt alles, Es ist gerade kacke. Nein, doch, das gibt auch 11 und 5. Fuck, die 8 stimmt nicht. Ich war an. Ich dachte, ich bin gut dran. Fuck. Aber es war ein guter Versuch, glaube ich. Aber eine Zahl hat nicht gepasst. Okay, äh, dann klatsche ich in die Mitte eine 6. 6 ist basic rund umarbeiten. Das kann ich machen. Oder? Nein. nein. Nein, ich darf keine 6. Die 5 muss in die Mitte. Ah, ich muss zuerst die Mitte weg. Die 5 muss in die Mitte, das heißt, ich kann dann 9 und 1... Wenn ich jetzt eine 8 nehme, muss ich da eine 2 nehmen. Das gibt 11, das heißt, da kommt eine 4 hin. 4 und 5 sind 9, dann kommt da die 6. 6 und 9 sind schon 15, ich mache das trotzdem mal fertig. Aber das passt wieder nicht. Hier, 6 und 9 dürfen einfach nicht in dieselben Spalten. Äh, vielleicht, wenn ich die auswechsle... Was hm, passt auch das wieder nicht. Scheiße. Aber ich glaube, so ist es der beste Weg, den ich machen kann. Ich darf die nicht in die Ecken einzigauen. Sogar... 9 darf halt maximal eine 4 haben. Weil das gibt 13, dann muss da die 2 hin. 2 und 5 sind 7, dann kommt da die 8. 8 und 5, dann kommt da die 3. Da die 7. Und da die 6. Okay, Cool, dann habe ich von Anfang an recht gehabt und getraut mich aber nicht. Super, alle Pins drin, alle Lichter an. Wir haben es geschafft. Der Strom läuft. Sieht aus, als würde es klappen. Okay, mal schauen, was wir mit dem Gerät machen können. Huh, es war nicht so schwer, wie ich dachte. Und es war halt, ich war von Anfang an richtig, aber ich war mir nicht sicher. Und ich wollte nicht 10 Minuten an Rätsel rumhocken, wenn ich am Schluss falsch bin. Äh, grüner Knopf, roter Knopf, Schalter. Ich frage mich, was die tun. Ich glaube, das hilft vielleicht. W was ist das? Wo hast du das gefunden? Was ist das? Habe ich doch... Okay, ähm, Ich habe es gefunden, hast du rumgespielt, das mit den Pins... Sieht aus wie eine An Anleitung. Anscheinend können wir das bewegen. Ja, das, das Ding da. Diese Maschine übertragen im Pushmaster 5000. Meinst du das ernst? Äh, wie auch immer. Was machen wir mit dem Pushmaster Tim, 5000? Siehst du den Sarg da oben? Ja. Willst du nicht wissen, was da los ist? Natürlich. Willst du es auschecken? Ja. Wie kommen wir darüber? Naja, es gibt ein paar Boxen rechts und ein Fenster und da müssen wir halt stapeln. Vielleicht können wir dann einen Weg rüber machen. Wie sollten wir das tun? Aufleinen? Die Boxen? Ja, klingt gut. Wahrscheinlich einfach eine von Sanders Puzzle. Probieren wir es mal. Oh, guck mal. Der 5000er rennt auf einer Batterie. Also sollten wir... Ach so. Äh, <kühlen> sorry. Also müssen wir jetzt zuerst den ganzen Weg eingeben, bevor er selbst läuft. Äh, ich sollte zuerst meine Files lesen, in dem Fall. Äh, Anleitungen für einen Pushmaster 5000. Center hat es gefunden. Äh, wegen der Batterie muss ich zuerst mal laufen lassen, dann geht das. Und wie sieht es aus? Du kannst in vier Direkt Direkt Richtungen, du kannst nicht diagonal. Ähm, er hat eine begrenzte Laufzeit, danach wird er resettet. Er kann die Metallboxen nicht bewegen. Er kann die Holzboxen bewegen. Grün heißt Reinput. Rot heißt quit und Lever ist bewegen. Ah, alles klar. Probieren wir das doch einfach mal. Ich glaube, viel mehr als be be bewegen können wir es machen. Äh, ja, in Top-Down-Sicht. Dann legen wir los. Klar. Ja, natürlich ein mit 50 Moves. Oh, scheiße. Er kann die Mitte... 50 Moves? Okay, 50 sind schnell gemacht. Mhm die gelben Areale füllen und er bewegt sich, wenn ich hier drin klicke, bewegt er sich rüber. Jetzt wird es aber kompliziert. Er kann nur pushen. Und ich muss die Okay, ich habe eine Idee. Du gehst mal dahin. Ah, warte. Nein, das habe ich verkackt. Reset. Ähm, ich muss die Box da stehen lassen am Anfang. Die da rein bewegen. Und die sie heraus bewegen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Die hier rüber. Die runter. Ah, jetzt wird es schon mühsam. Ich schiebe die mal hoch. Und mach die hier hin. So. Ich glaube, ich verkack's wegen den Bewegungen. Die dahin, die dahin. Ja, ich habe zu wenig Bewegungen übrig. Irgendeinen Fehler habe ich gemacht, aber. Es hätte gestimmt. Fuck. Ja, wir resetten. Ja, ich habe es gecheckt. Okay, da resettet mich tatsächlich im Spielstand. Das ist okay. Ähm, ich gehe unten durch. Wenn ich den zurückpushe... Das ist ein Fehler, wenn ich den zurückdrücke eben. Denke ich... Wenn ich das so bewege... Okay, und ich habe jetzt schon 51 Moves. Okay. Ah, das war. Okay, jetzt kann ich vergessen. Habe ich einen Hint? Nein, das ist das, das Buch, das ich kriege. Den darüber. Ja, mir laufen, mir laufen die Schritte davon. Und fertig. Ich resette. Okay. Ähm, nein, nein, nein, nein, nein, nein, das war ein Fehler. Ja, ich kann nur etwas bewegen. Am Beginn, ich will Ah, okay. Also, weil ich verkacke, gibt er mir mehr Push. Das ist nett. <lacht> ja gut, so geht's auch. Ich finde es okay. Ich kann damit leben. Aber wenn ich resette, dann bleibt es bei den 52... Also, nur wenn ich verkacke, dann gibt er mir mehr weil er sich dann mehr aufladen kann. Finde ich cool. ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob diese Bewegungen hier alles Sinn machen. Ich habe so das Gefühl, nein. Äh, nein, das war jetzt ein Fehler. Cool, ich resette wieder. Fuck, mir fehlen... Okay, das ging eh nicht mehr auf. Dann kriege ich 52. Ich muss so tun. Das ist genug Strom, um mindestens dreimal ums Feld rumzukommen. Ich habe genug Strom, um mindestens dreimal ums Feld rumzukommen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Also einmal, jetzt war es zweimal. Ich habe zwei Boxen verschoben, ich Idiot. Ah, ich hasse das Rätsel. Es ist gut, aber ich hasse es. Ich kriege diese Box hier nicht mehr rein. Ich weiß nicht, ob ich hier was falsch mache. Ich denke eigentlich nicht, weil irgendwie muss ich ja hier rauskommen. Ich darf den einfach noch nicht reindrücken. Also wenn ich das hier mache... Nehme ich den mit unten, schieb den so rein. Nein, ich darf den nicht nach unten schieben. Okay, warte. Sorry. Wenn ich jetzt verkacke, werde ich schneiden, bis ich es habe, ehrlich gesagt. Weil, keine Lust. Also ich werde nicht, nicht googeln direkt, weswegen, aber... Ich will das nicht so drin haben, durchgehend. Ich muss die da hinkriegen. Die nach ganz unten. Nein, das war zu fehl. Ich hätte nicht zurückgehen dürfen. Jetzt habe ich es nämlich. Hey. Wirst du die... Wenn du dich auch einmal ums Feld kriegst, kriegst du ein Kreuz. Ja, stimmt. Ich. Ja, genau. Ich bin mir nicht sicher, was wir nach dem Kreuz machen. Also im Kreuz bin ich eigentlich gut. Das habe ich schon richtig. Ich kriege immer mehr Energie. Äh, ja, ich wollte eigentlich stoppen. Ich mache noch einen Run. Der da rein. Eins hoch. Und dann zurück. Den runter. Den rüber. Den ganz runter. Okay, jetzt habe ich es. Mit 49 Bewegungen sogar. Okay, ich habe es geschafft. Was mache ich als nächstes? Äh, einfach still sein und schauen. Guck mal, er bewegt sich schon. Cool, der hat genau das gemacht, was ich gesagt habe. Cool, jetzt können wir hier zum Sarg. müssen wir vorüberklettern? Achso, der Boden ist unter Strom. Ich dachte immer, der, das geht ist unter Strom. Ähm, ja gut, von der Zeit her würde ich jetzt mal beenden. Die Folge leider. Ich kann aber nicht mehr weiterspielen. Das heißt, für mich heißt es genauso warten wie für euch. Ich werde das Ende oder morgen oder übermorgen weiterspielen können. Die Folge werde ich trotzdem rauslassen. Äh, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. hoffe euch hat gefallen. Wir sind das nächstes Mal wieder. Mein Name ist Adan. Alles gut mit Zucker. Cheerio. Ah, wir kommen übrigens noch nebenbei. Guck mal unten. Wir sind im Cargo Room. Wir kommen ziemlich schnell ans Ende. Wenn das das Ende schon ist, dann... Skippen wir nächstes Mal noch zum Knife-Ending weiter, mal schauen. Aber ich denke, wenn das Safe-Ending kommt, dann ist da schon mehr Materie drin als sonst. Gut, also, danke fürs Zuschauen. Cheerio!